Hi, heute hat mir Gott eine, wie ich finde, ermutigende Liebestelle geschenkt, die ich heute mit euch teilen möchte. Zu einem anderen sagt er, komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete, Herr, lass mich zuerst auch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre eigenen Toten begraben. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen, um das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte, Ja, Herr, ich will mit dir gehen. Aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte, Wer Eine Hand an dem Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Lukas Kapitel 10 Daraufhin meldete der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Nehmt kein Geld mit, auch kein Gepäck, denn nicht einmal ein zweites Paar Sandalen und haltet euch unterwegs nicht auf, um jemanden zu grüßen, Wann immer ihr in ein Haus betretet, segnet es. Wenn seine Bewohner des Segens würdig sind, wird er bei ihm bleiben. Wenn sie es nicht sind, wird der Segen zu euch zurückkehren. Wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus, bleibt an einem Ort und esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Doch wenn eine Stadt euch nicht willkommen heißen will, dann geht hinaus auf die Straße und sagt, wir schütteln als Zeichen eures Verderbens den Staub eurer Stadt von unseren Füßen. Vergesst nicht, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, selbst der Schatz Sodom wird es am Tag des Gerichts noch besser ergehen als einer solchen Stadt. Welche Schrecken erwarten euch, Korazin und Bezeiler? Denn wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in Tyros und Sidon geschehen wären, hätten ihre Einwohner schon längst ihre Schuld bekannt und sich zum Zeichen ihrer Reue in Säge gehüllt und Asche auf ihre Häupter gestreut. Herr Tyros und Sidon werden am Tag des Gerichts immer noch besser dastehen als ihr. Und ihr Bewohner von Kapernaum, ob ihr wohl an diesem Tag in den Himmel gehoben werdet? Ganz sicher nicht. Ihr werdet vielmehr hinunter in das Reich der Toten geworfen, in den Hades, dann sagt er zu den Jüngern, Wer eure Botschaft annimmt, nehmt auch mich an. Wer euch jedoch ablehnt, lehnt auch mich ab. Und wer mich ablehnt, lehnt Gott ab, der mich gesandt hat. Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie die Botschaft Gottes verkünden sollen. Und wenn sie abgelehnt werden, sollen sie weiterziehen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen zum Glauben zu bringen sondern nur das zu tun, was Gott uns zeigt. Wir können einen anderen nicht dazu überreden, zu glauben, nicht dazu zwingen. Der Glaube kommt von Gott. Selbst Jesus wurde abgelehnt. Er hat nicht nur gepredigt, sondern er hat auch Zeichen und Wunder getan. Und trotzdem wollten welche nicht glauben. Also wir müssen uns keinen Kopf drum machen, wenn es jemand nicht glauben möchte. Oder noch nicht. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, denn wir sehen deinen Namen austreiben. Ja, erklärt er ihnen: Ich sah Satan mir ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen um sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geist euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sich stattdessen denen enthörst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Also ich vertraue Gott, dass er zu dem steht, was er mir gezeigt hat.